Also, wir, sind der, wir sind bei der Verschuldung, also, respektive wie sicher ist die Aktie, äh, wie, wie, wie wohl hast du dich fühlen, dass die Firma nicht irgendwie zu viel Schulden hat und plötzlich äh, muss ihre Bilanz deponieren. Mhm. Dort haben wir den Verschuldungsgrad, wo es darum geht, wie viel Fremdkapital hat sie aufgenommen hat im Verhältnis zu ihrem Eigenkapital. Das zweite, was dort wichtig ist, ist, hat sie ein Fremdkapital das muss zurückgezahlt werden muss. Das nennen wir Refinanzierung. Also, ist da eine Gefahr, dass sie sehr viel kurzfristiges Kapital hat, das bald zahlt werden muss? Dann nennt sie eigentlich eine Refinanzierungsfrage. Mhm. Und das dritte ist, wie viel Cashflow erwirtschaftet die Firma, die sie kann brauchen kann, um die Schulden abzuzahlen? Das nennen wir Liquidität. Also was kommt da an Geld rein, das man schlussendlich kannst du brauchen um die Schulden abzutragen? Mhm. Die, die drei Kennzahlen, die tun wir wieder für jede Firma Messen. Oder wie viel Verschuldungsgrad, wie viel Refinanzierung hat sie, Themen und wie viel Liquidität hat sie. Und schauen, wie viel Prozent der Firmen schlechter sind schlechter. Und das gibt dann einen neuen Rang von 0 bis 100. oder? Das können 100% der Firmen schlechter sein. Und auch das konsolidieren wir in einem Sicherheitsrang. Mhm. Die, die also den Durchschnitt von drei Rängen am besten sind, im Vergleich zu vergleichbaren Anlagen, kommen wieder 100 Punkte über den Sicherheitsrang. Hey, du hast ein Ranking für die sicheren Firmen. Also das heisst, wenn jetzt eine große Firma und auslesen kann man schauen wie sicher sie ist. Die wie sicher ist sie finanziert, muss man noch sagen. Ja, finanziert. Okay. Ist, ja, genau. Ja. Also hat sie, genau, wie sicher ist sie finanziert. Mhm. Ja. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, weil man herausgefunden hat, die Firmen, die da wahnsinnig viel Risiken eingehen, schwanken, da dann viel stärker und man hat das Risiko, dass sie halt einfach sich einfach übernehmen.